Hallo zusammen, ich bin's, Rashid von Bibo Online. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute möchte ich mit euch über den Geschäfts- oder Firmenwert sprechen, der immer mal wieder Bestandteil von Klausuren ist und wenn er drankommt, auch wirklich üppig bepunktet wird. Also, es lohnt sich auf jeden Fall heute dabei zu bleiben. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Intros. Bis später. So, da bin ich wieder. Okay, fangen wir an. Der Geschäft oder der firmenwert kommt immer dann zur Geltung, wenn es sich um Sachverhalte handelt, in denen ein Unternehmen gekauft wird. Ja? Also beispielsweise, sagen wir mal, wir haben den Unternehmer U, der ein anderes Unternehmen kaufen möchte. Er schickt dort seine Mitarbeiter hin, die das Unternehmen auf Herz und Nieren prüfen und zu der Erkenntnis kommen, das Unternehmen hat Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert von zum Beispiel 220.000 Euro und Schulden mit einem Zeitwert von 150.000 Euro im Klartext. Das hat einen Eigenkapitalwert von 70.000 Euro auf dem Papier. Okay, mit diesen Werten gehen die jetzt zum Unternehmer U und der überlegt sich, okay, was möchte ich für das Unternehmen zahlen? Sagen wir mal zum Beispiel 100.000 Euro. Okay, ne, der bezahlt also 100.000 Euro für dieses Unternehmen. Dann fragen wir uns, warum bezahlt er so viel mehr? Das Unternehmen hat doch nur einen Eigenkapitalwert von 70.000 Euro und der bezahlt 100.000 Euro. Warum sollen der jetzt 30.000 Euro mehr bezahlen? Warum macht er das? Hat er zu viel Geld? Nein. Der macht das nicht einfach nur so. Der hat seine Gründe. Und zwar, es gibt in einem Unternehmen über die, ich sag mal, Vermögensgegenstände und Schulden hinaus, gibt es weitere Sachen, die wir bezahlen, die nicht auf dem Papier stehen. Wie zum Beispiel die Stellung am Markt oder die besonderen Kundenbeziehungen oder die besonderen Lieferantenbeziehungen oder die besonders guten Mitarbeiter, die das Unternehmen hat oder aber zum Beispiel die... Im einzelnen Markt, die sehr gut eingeführt sind beispielsweise. Das kann alles sein. Also es gibt viele, viele Gründe, warum jemand mehr bezahlt für ein Unternehmen, als es eigentlich auch ein Papier wert ist. Ja? Und das, genau dieser Unterschiedsbetrag, das ist der Geschäfts- oder Firmenwert. Okay? Wunderbar. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir jetzt also mit diesem Geschäfts- oder Firmenwert um? Das müssen wir einmal handelsrechtlich klären, wir müssen dann steuerrechtlich darüber sprechen, wir müssen dann noch auf ein paar Besonderheiten eingehen und dann sind wir fertig. Okay, kommen wir nun zum Handelsrecht. Im Handelsrecht äh, müssen wir erst einmal den Paragraphen 246 Absatz 1 Satz 4 lesen. Da steht drin, ähm, dass der Unterschiedsbetrag zwischen dem Kaufpreis und dem Eigenkapital des Unternehmens im Zeitpunkt des Erwerbs als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegenstand gilt. gilt. Ja, es handelt sich hier also um eine Fiktion. Wir tun so, als wäre das ein Vermögensgegenstand dann gucken wir zwei oder drei Sätze weiter oben in § 246 Absatz 1 Satz 1 HGB und da steht, ja, Vermögensgegenstände sind in die Bilanz des Eigentümers aufzunehmen. Das bedeutet also, wir haben eine Aktivierungspflicht für diesen Vermögensgegenstand, den Geschäfts- führen wird. Okay, klasse. Frage jetzt, wohin genau? Wir haben ja gesagt, das ist ein zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegenstand, also ist das ein Indiz dafür, dass der relativ lange im Unternehmen bleiben wird und das ist genau die Definition von 247 Absatz 2 HGB, nämlich des Anlagevermögens. Alles, was dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen bestimmt ist, ist Anlagevermögen. Also wir müssen das im Anlagevermögen ausweisen und hier gibt es den Paragraphen 266 Absatz 2a römisch 1 arabisch Nummer 3, der uns ganz genau sagt, in welche Position und die heißt auch tatsächlich Geschäfts- oder Firmenwert, wenn wir da reinschauen. Wunderbar, alles geklärt. Also Ansatz, Ausweis haben wir gesprochen. Jetzt geht es um das Thema Bewertung, Zugangsbewertung. Hier hilft uns der Paragraph 253 Absatz 1 Satz 1 HGB. Das ist ja quasi unser Einstiegsparagraf in die Bewertung und quasi so eine Art Kompass. Der sagt uns quasi, welchen Weg wir gehen sollen. Und in diesem Fall sagt er uns, bitte nimm die Anschaffungskosten und ziehe davon die Abschreibungen ab. Okay, wunderbar. Wenn wir uns die Anschaffungskosten anschauen wollen und wie die berechnet werden, gucken wir normalerweise in den 255 Absatz 1 HGB. Da steht drinnen, nimm den Anschaffungspreis plus Anschaffungsnebenkosten minus Anschaffungspreisminderungen plus gegebenenfalls nachträgliche Anschaffungskosten. Das sind dann die Anschaffungskosten. Aber das hilft uns hier nicht so viel. Hier macht es viel mehr Sinn, auf den Paragraphen 246 Absatz 1 Satz 4 HGB wieder einzugehen, wo ja genau die Berechnungsformel für die Anschaffungskosten des Geschäfts- oder Firmenwerts steht. Also nimm Kaufpreis abzüglich des Eigenkapitals im Zeitpunkt des Kaufs und das sind dann deine Anschaffungskosten. Super, fehlen noch die Abschreibung. Abschreibung finden wir in § 253 Absatz 3 fürs Anlagevermögen und für die planmäßige Abschreibung erstmal die Sätze 1 und 2. Wo steht, bitte nimm die Anschaffungskosten und teile die durch die Nutzungsdauer planmäßig auf. Jetzt haben wir in unserem Sachverhalt keine Angabe darüber, über wie viele Jahre wir abschreiben sollen. Hier hilft uns der Paragraph 253 Absatz 3 Satz 4, der auf den Satz 3 verweist. Und dieser Satz 3 sagt, wenn du nicht die Nutzungsdauer verlässlich schätzen kannst, dann nimm bitte 10 Jahre. Okay, damit haben wir handelsrechtlich alles gesagt. Der Geschäfts- oder Firmenwert gilt als Vermögensgegenstand. Gemäß 246 Absatz 1 Satz 1 müssen wir den auch aktivieren im Anlagevermögen, in der korrekten Position. Und wir bewerten den mit den Anschaffungskosten abzüglich der Abschreibungen. Ja, und das war's. Klasse. Kommen wir nun zum Steuerrecht. Im Steuerrecht ist es so, dass wir den Paragraphen 5 Absatz 2 ESTG haben. Im Paragraphen 5 Absatz 2 ESTG steht, dass immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die entgeltlich erworben worden sind, zu aktivieren sind. Ja, und der Geschäfts- oder Firmenwert ist ja ein immaterielles Wirtschaftsgut, sagen die Steuerrechtler. Den haben wir ja auch entgeltlich erworben, wir haben einen Kaufpreis bezahlt, also ist er zu aktivieren. Das bedeutet, Steuer- und Handelsrecht sind hier einer Meinung. Bei der Bewertung müssen wir jetzt in § den Paragraphen 6, also der zentrale Bewertungsparagraf im Steuerrecht ist ja der § Paragraph 6, hier müssen wir reinschauen in § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 ESTG für die Zugangsbewertung und da steht, bitte nimm die Anschaffungskosten abzüglich der Abschreibungen, also quasi genau dasselbe, wie im Handelsrecht auch steht. Die Anschaffungskosten, da brauchen wir auch nicht viel drüber reden, das sind auch wieder die 30.000 Euro, genau wie im Handelsrecht. Aber was die Abschreibung angeht, da müssen wir in den zentralen Abschreibungsparagrafen schauen, das ist der Paragraph 7 E.S.T.G. Und hier gibt es für den Geschäfts- oder Firmenwert eine spezielle Regelung, den 7 Absatz 1 Satz 3 E.S.T.G. Da steht drin, schreibe bitte den Geschäfts- oder Firmenwert über 15 Jahre ab. 15 Jahre? Ja, handelsrechtlich haben wir doch über 10 Jahre gesagt und steuerrechtlich über 15 Jahre. Das bedeutet ja, wir haben hier einen Unterschied zwischen Handels- und Steuerrecht. Ja, genau so ist es und damit kommen wir auch schon ins nächste Kapitel. Das sind die Besonderheiten, die es hier beim Geschäftsverfahren zu beachten gibt. Eine erste Besonderheit ist, dass wenn Handels- und Steuerrecht temporär voneinander abweichen, das ist ja hier der Fall, denn wir haben ja 10 Jahre handelsrechtliche Abschreibung und 15 Jahre steuerrechtliche Abschreibung, das bedeutet, die Handels- und die Steuerbilanz werden über 15 Jahre aufgrund dieses Sachverhalts voneinander abweichen. Das ist temporär. Ne? Und immer dann, wenn wir temporäre Differenzen haben zwischen Handels- und Steuerrecht, müssen wir über latente Steuern nachdenken. In unserem Fall müssen wir über eine aktive latente Steuer nachdenken, denn handelsrechtlich werden wir aufgrund der höheren Abschreibung über eine geringere Nutzungsdauer auch einen niedrigeren Gewinn haben und steuerrechtlich aufgrund der niedrigeren Abschreibung aufgrund einer längeren Nutzungsdauer einen höheren Gewinn. Bedeutet also, wir werden steuerrechtlich tatsächlich mehr Steuern zahlen, als wir handelsrechtlich eigentlich hätten zahlen müssen. Und das führt aus handelsrechtlicher Sicht dazu, dass wir sagen Mensch, wir haben doch schon zu viel Steuern gezahlt. Wir haben doch eine Steuerforderung und diese Steuerforderung ist eine aktive latente Steuer, die gemäß § 274 Absatz 1 Satz 2 HGB wahlrechtlich ist. Also wir können eine aktive latente Steuer ausweisen, müssen es aber nicht tun. Wenn wir das tun, dann müssten wir buchen aktive latente Steuer an Steuerertrag. Und damit wäre das quasi erledigt. Okay, die zweite Besonderheit ist die, dass wenn Handels- und Steuerrecht voneinander abweichen, und jetzt haben wir ja zwei Sachen, einmal quasi unterschiedliche Abschreibungsdauern und dazu auch noch die aktive latente Steuer, ähm, dann müssen wir laut Steuerrecht gemäß § 60 Absatz 2 EStdV eine steuerliche Überleitungsrechnung machen. Und zwar rechnen wir in dieser, ausgehend vom handelsrechtlichen Gewinn, über Hinzurechnungen und Kürzungen uns den steuerrechtlichen Gewinn aus. Ja, das müssten wir machen. So, damit haben wir theoretisch eigentlich alles besprochen, was wir machen müssen. Kommen wir nun zur Lösung. Ja, das Erste, was wir machen müssen, ist erst einmal zu zeigen, wie berechnen wir denn den Geschäfts- oder Firmenwert. Wir nehmen also den Kaufpreis von 100.000 Euro, ziehen davon das Eigenkapital, also Vermögensgegenstände minus Schulden sind ja 70.000 Euro Eigenkapital ab und damit kommen wir auf einen Geschäfts- oder Firmenwert von genau 30.000 Euro. So, diese 30.000 Euro müssen wir jetzt erstmal einbuchen. Ne? Üblicherweise machen wir das ja so, wir buchen also den Geschäfts- oder Firmenwert ein mit 30.000 Euro, müssen die Vermögensgegenstände einbuchen, das waren ja 220.000 Euro. Wir haben also auf der Sollseite 250.000 Euro. Jetzt müssen wir auf der Habenseite natürlich die Schulden einmal ausweisen, das sind quasi die 150.000. Und zusätzlich müssen wir die 100.000 Euro Kaufpreis einbuchen, also die, die, die Bank mit 100.000 Euro belasten. Und damit haben wir auf der Habenseite ebenfalls 250.000 Euro. Damit geht der Buchungssatz auf und wir haben alles gebucht. So, jetzt müssten wir natürlich noch handelsrechtlich die Abschreibung berechnen. Wenn wir einen Geschäfts- oder Firmenwert von 30.000 Euro haben und eine Nutzungsdauer von 10 Jahren unterstellen, dann kommen wir auf eine jährliche Abschreibung von 3.000 Euro. Steuerrechtlich hingegen sch äh, schreiben wir über 15 Jahre ab und dementsprechend haben wir nur eine Abschreibung von 2.000 Euro. Handelsrechtlich würden wir die Abschreibung einbuchen, steuerrechtlich buchen wir ja nicht. Aber wir müssen ja über eine steuerliche Überleitungsrechnung dann eben den steuerrechtlichen Gewinn ausrechnen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben 3.000 Euro handelsrechtlich eingebucht, und müssen aber steuerrechtlich nur 2.000 Euro äh, an Abschreibung eingebucht haben, sozusagen, müssen wir quasi 1.000 Euro wieder hinzurechnen. Und das führt eben dann dazu, dass wir dann steuerrechtlich eben die richtige Gewinnauswirkung von 2.000 Euro gewinnmindernd haben. Ja, und das ist dann auch die Lösung des Falls. Okay, das war's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ziemlich schnell durch in diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen. Es macht Sinn, wenn ihr euch das Video nochmal in Ruhe anschaut und jeden einzelnen dieser Paragraphen nochmal schön durchliest. Denn nur so erwirbt man quasi ein vertieftes Verständnis für diese ganzen Zusammenhänge. Schaut euch das also bitte nochmal an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst mir doch einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal und liked und teilt den das Video mit all euren Freunden und allen Leuten, wo ihr denkt, Mensch, das könnte für die auch einen Mehrwert bieten. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann wünsche ich euch alles, alles Gute und verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, alles Gute. Ciao.